Definitiv die Zukunft des akademischen Publikationsmarktes, also neben dem Vorteil von Open Access sprechen dabei meiner Meinung nach zwei wesentliche Gründe für diese, ja man könnte sagen, disruptive Veränderungen im akademischen Publikationsmarkt. Auf der einen Seite ermöglicht die Digitalisierung nämlich neue Formen der Distribution akademischer Werke, dabei nutzen Zeitschriftenverlage diese Möglichkeit zum Teil für Preisdiskriminierungsaktivitäten mit der Konsequenz, dass in den letzten Jahrzehnten Zeitschriftenabonnements für Universitätsbibliotheken im Preis rasant gestiegen sind. Ja, was also mit anderen Worten zu immer weniger Zugang zu Wissen führt. Und das könnte zumindest Open Access tatsächlich ändern. Und auf der anderen Seite werden viele zentralen Dienstleistungen wissenschaftlicher Verlage, also wie beispielsweise, da denke ich jetzt an den Peer-Review-Prozess, bereits kostenlos durch freiwillige Reviewer aus der Wissenschaftsgemeinde geleistet. Dabei stellt sich die Frage, warum man eben diese produzierten Beiträge, die bereits steuerfinanziert sind von diesen Wissenschaftlern, warum man diese noch mal kaufen sollte, um diese letztendlich auch lesen zu können. Also mit anderen Worten, der Staat zahlt zweimal für die ein und dieselbe Ressource. Naja, also ich spreche zuerst mal aus der Sicht eines Wissenschaftlers. Also die Vorteile von Open Access aus Sicht eines Wissenschaftlers liegen dabei gewissermaßen auf der Hand. Also ja. zunächst einmal sieht man, Open Access erhöht die Leserschaft, weil eben uneingeschränkt auf wissenschaftliche Beiträge zugegriffen werden kann. Also mit anderen Worten, jedermann kann von überall auf diese Werke zugreifen. Zweitens und gewissermaßen sozusagen als Konsequenz daraus deutlich, dass eben mit dieser höheren Leserschaft auch die Wahrscheinlichkeit steigt, zitiert zu werden. Und drittens, ebenfalls als Konsequenz sozusagen aus Open Access, wird eben mit dieser höheren Zitationsrate auch, dass auch die Reputation von Wissenschaftlern steigen. Das ist ja gewissermaßen die, die Währung, mit der Wissenschaftler bezahlt werden. Also würde ich vielleicht mal so zusammenfassen, es handelt sich um eine Win-Win-Situation. Sowohl für Wissenschaftler auf der einen Seite, die eben an Reputationen gewinnen, als auch für die Gesellschaft auf der anderen Seite die eben zugangs-, also weniger zugangsbeschränkt auf Werke aus der Wissenschaft zugreifen können. Ja. Also da muss man tatsächlich sagen, da geht es der Rechtswissenschaft äh, so wie manch anderen Disziplinen. Es zeigt sich nämlich letztendlich, wenn man das tatsächlich einmal empirisch überprüft, dass es gewissermaßen disziplinspezifische Publikationskulturen gibt, die einen sehr, sehr hohen Erklärungsgehalt haben, warum Open Access in manchen Disziplinen eben funktioniert und in anderen Disziplinen eben weniger. Also so ist zu, beispielsweise zu beobachten, dass wir in der Biologie oder in der Medizin, da sehen, sehen wir tatsächlich eine sehr, sehr starke Affinität zu Open Access Zeitschriften, und das liegt einfach daran, dass eben mit beispielsweise PLOS Biology oder aber auch PLOS Medicine eben international renommierte Zeitschriften als Alternative zu den klassischen Closed Access Zeitschriften zur Verfügung stehen. In anderen Disziplinen wiederum weisen traditionelle kommerzielle Zeitschriftenverlage immer noch sehr, sehr starke Wettbewerbsvorteile auf gegenüber Open Access. Also ich denke beispielsweise an meine Disziplin oder aber auch in der Rechtswissenschaft in meiner Disziplin ist es American Economic Review. Das ist eine Closed Access Zeitschrift, die zwar hybrid anbietet, also mit anderen Worten, man kann als Autor nochmal 3000 Dollar zahlen und dann ist das tatsächlich Open Access, aber diese Verlage haben eben eine wahnsinnige Wettbewerbsmacht und nutzen diese auch tatsächlich für weitere Preisdiskriminierung aus. Naja, also mit anderen Worten, was, was ich hiermit sagen will, ist, dass die Publikationskultur, ganz, ganz, äh, eine ganz, ganz große Rolle spielt. Und damit das System, mit dem wir Wissenschaftler oder auch Wissenschaften allgemein bewerten können. Ja, das lässt sich ändern, natürlich. Hier findet auch vermehrt Umdenken statt. Nichtsdestotrotz muss man eben versuchen, diese Fahrtabhängigkeiten zu durchbrechen. Und die Rechtswissenschaft ist in dieser Hinsicht, äh, also im Hinblick auf die Publikationskultur, dabei nochmal etwas ganz Besonderes. Weil hier eben in erster Linie Kommentierungen eine wichtige Rolle spielen und weniger Zeitschriftenbeiträge. Darüber hinaus sollte man vielleicht auch bedenken in der Rechtswissenschaft, dass dort erhalten Autoren im Gegensatz zu Autoren in vielen anderen Disziplinen ein kleines Autorenhonorar für einen Zeitschriftenbeitrag. In der Regel liegt das so in etwa bei 100 Euro. Wenn wir jetzt wechseln würden zu Open Access, dann wäre das ganz, ganz sicherlich nicht mehr der Fall. Wenn wir also mit anderen Worten, um alles jetzt noch einmal zusammenzufassen, wenn wir also etwas ändern wollen, dann müssen wir letztendlich mit den Fahrtabhängigkeiten alter Traditionen brechen. Auch Rechtswissenschaftler werden mehr Open Access publizieren, wenn man ihnen letztendlich die Anreize dazu gibt.